Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen Victor und ich Fake-Stumbleguys-Spiele in Roblox. Eins davon ist, na, ne, aber das andere spielen wir zuerst. Viel Spaß. Okay, das hier soll also Stumbleguys aber in Roblox sein. Bis jetzt sieht's doch sehr nach Roblox aber in Roblox aus. Aber, Anton, okay. aber hör mir zu, okay? Ich hör jetzt Warte, zu. Hör mit zu. Das ist ein Timer oben links, Anton. Wir müssen noch die Minute warten, die Runde beginnt nicht mal. Oh, ja. hier hinten gibt's Eggs, ist das, oder was ist das da hinten, Anton? Hier, schau, hier hinten, was ist das? Ähm, ja, da gibt's Eggs. wie im richtigen Stumblegeist. So, nee. Da gibt's doch auch Oh, Das ist wie ein Stumblegeist, Anton. Man oh, kann hier den Speed in Gravity Coil, man kann hier nochmal schlagen und man kann hier erstmal für Robux nochmal Gretchen kaufen. Und Nome Verde, was ist bitte? Nome Verde. Nome Verde, weiß ich nicht. Nice, Anton, nice. Aber weißt du, was richtig schlecht ist, Victor? Hm. Dieses Donation Board ist schlecht. Also meins ist besser. Ich glaube, Anton, ich gehe jetzt erstmal rüber und kaufe mir erstmal den Speedcoil, weil dann bin ich Pay to Win. So, drei Sekunden. Zwei. Eins. Los geht's, Victor. Es gibt zwei Gewinner. Eliminado. Victor, Eliminado. <lacht> Eliminado. Ich habe mir Speedcoil gekauft, Anton. Aber irgendwie habe ich die bisher noch nicht bekommen. Äh, du kannst rechts auf den Chat oder so. Okay, los. Äh, es geht äh? schon los. Hey, der eine konnte vor äh? mir los. Es geht ja von Anfang an los, aber wie kann ich sprinten? Ich habe keine Speed. Ich wurde gescampt, Anton. Tja, du musst wahrscheinlich rejoinen, weil das ein schlechtes Spiel ist, dass das nur integriert wenn Leute joinen. Du bist gestorben. Nee, du oh, musst gestorben. Ey, ey, hast du mich geboxt? Ich, nein, habe ich nicht. Ich habe wieder kein Boxen. Aber soll ich mir Boxen kaufen? Ey, hier kann man den Trick machen. Soll ich mir Boxen kaufen, Anton? Oh Gott, die Plattform nehmen wir nicht mit. Ja, ich hab gewonnen. Ja, weil ich die Plattform so schlecht ist. Ich hab, ich also bin erster Platz, ich habe aber irgendwie keine Speedcoil bekommen und Alter, Alter, Victor, es ist nicht zu fassen, ich werde verlieren. Ich werde verlieren. <lacht> da musst du mich wie gut ich bin. Alter. Was ist denn das für ein Spiel? Also, ja, es ist die Map, die man aus Stumbleguys kennt, aber es ist so viel schlechter. Hey Victor, wie geht's? Bist du weitergekommen, Anton? Ja, dann? ich stehe neben dir. Nice. Wollen wir danach vielleicht das andere Stumbleguys spielen? Gerne doch. Weil, aber ich will noch einmal gucken, was mit der nächsten Runde ist. Weil wenn die nächste Runde dieselbe Map ist, dann weiß ich echt nicht weiter. Das ist das so billig. Es hat dann trotzdem 3.000 Spieler, das würde mich sehr wundern. Naja, es würde mich nicht wundern bei dem Hype. Weil bei da geht es erstmal darum, was schnell ist. Wenn du eine Map die ganze Zeit ist und das auf alles auf Spanisch ist, Digga, dann würde mich sehr wundern. Ja, also wir haben noch. 17 Sekunden. Wir warten jetzt, Anton. So ja, wir warten. Stillschweigend warten wir jetzt. Nee, ich warte nicht stillschweigend. Wir genießen jetzt, dass wir gewonnen haben. Wir genießen jetzt die Stumblegays-Musik. Ich hab die aus. Ich auch. Victor? Hm? Qualificado! Oh mein Gott! Oh! Guck mal, okay, wie viele Winners es gibt. Oh, Lol. Ja, ich glaub, deswegen. Ich glaub, das, ist das richtige Runden. Aber mal, oh, schauen, ja, mal die Kanonen. Die, die, äh, die Kanonen, die zeigt jetzt in eine andere Richtung. Echt? Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Oh das mein Gott! Sein. Doch! Icy Heights, aber es sieht so viel schlechter aus. Und das geht direkt los! Warum kann man das? Ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht, Anton. Ich wusste es nicht. Aber es ist einfach... Ich Aber es ist, sogar ist, ganz ist, ist nicht... Der Boden ist nicht so rutschig. Ja, der... Ah! Ich bin gestorben, Anton. Ich bin durch... Ich bin durch die Map gerutscht. Ja, ja. Wie, der Boden ist nicht rutschig, Anton. Ich werde nicht weiterkommen. Ich werde Eliminado. Ah, ich werde Eliminado. Nein! Digga, also ich, ich bin rübergesprungen. Elimin Eliminado. Eliminado. Oh, Ansatz. ich hab mich gerettet. Und du bist irgendwie Eliminado, kann das sein? Nein, ich werde nicht Eliminado. Ich habe noch eine Minute 28. Hey, wieso kann die eine Person rutschen? Ich will auch. Ja, wie kann man rutschen? Ich weiß es nicht. Ich werd sowas von Eliminado. Ich bin letzter. Oh, oder braucht man dafür den Game Pass? <lacht> Einmal mit Game hey, Pass. Digga. Also, Nein. geht's echt nicht Nein. gut. Kann das sein? <lacht> ich bin weiter. Ich bin weiter. Victor. Ja? Was war das? Ich, ich weiß es, bist aber tot umgefallen. <lacht> ja. Und ich hatte nicht mal einen Spawnpoint hier. Ich muss jetzt das ganze Ding nochmal neu machen. <lacht> ich sehe die ganzen Opfer. Okay. Bitte aber sag mir, dass ich gut, also. bin. Bitte sag mir das. Du bist Qualificado, Anson. Ich bin Qualificado. Angst. Oh Gott sei Dank. Du bist nicht die letzte Person. Noch Catgill Rebecca. Aber dieses doch, Spiel, aber, also ich, ich hätte da mir so viel schneller und besser hingekommen. Ja, wenn ich, aber ich, ich habe halt nicht die Zeit, um täglich zu programmieren. Dann hätte ich so ein viel besseres Stumblegeist gemacht als das hier. Ist das Spiel schlecht, denn das ist das beste Stumblegeist-Spiel. Die ist tot. Wollen wir uns danach aber nicht. noch das andere Stumbleguys angucken? Ja, ich bin Qualificado. Hey, Anson. Qualificado. Ich check gerade übrigens nicht, warum sind manche Sachen auf Spanisch und manche auf Englisch. Das ist halt Weil manche so übersetzt auf. wurden und das äh, Qualificado ist ein Bild. Das wurde nicht übersetzt. Oh, Hadi, Job letzte Runde, Anton. Oh, wer wird gewinnen? Das beginnt ja von der Feier voll vergessen. Ich würde sowas Aha. schon gewinnen, Anton. Ich, ich werde dich so zerstören. Warte, nee, die, die Bäume zerstören. haben keine Collision, Anton. Die Bäume haben keine Collision, Anton. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Die Bäume haben keine Collision. Die wow. haben keine Oh, ich bin so tot, Anton. Ich bin so tot. Ich bin so tot, Anton. Nee, ich, ich bin, bin so auch so tot, tot. Oh Gott, Victor. Ich bin so tot, ich bin tot, Anton. Ich, ich lebe. Nein, ich bin tot. Als ob. Es ist ich bin bei eliminado. diesem Modus immer so. Obwohl man am Anfang dabei ist, ist bin ich jetzt Eliminado. Am Anfang gute Leistung, so. aber unten ist einfach schon alles weg. Das ist immer so, Anton. Ja. Ich bin gespannt. Werden es immer die gleichen Maps oder habt ihr wirklich so ein random Aspekt? Weil das würde ich jetzt interessieren. nicht. Ich hoffe, es hat ein Ja, es hat! Nice! Es hat immer neue Modis. Warte, wir müssen uns alle Modis hier anschauen. Na gut. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist besser als Stumblegeist, Anton. Nee. Kann ich auch Bomben schieben? <lacht> das ich würde es nicht versuchen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie gehen die Sachen nicht vernünftig kaputt. Ich glaube, jetzt verschwinden ja die ganzen Sachen, die kaputt gehen. So, die werden aber nur locker hier. Ja. Also, die mittlere Plattform hier, die ist locker. Boah, was war das gerade mit dem Kanon? Ja, also einfach chillen, also ne? will nicht irgendjemand mal rausfliegen? Also, wir müssen jetzt eine Minute äh, 30 hier einfach rumstehen und warten, Victor. Ja, das funktioniert Dazu irgendwie nicht so. Dazu sag ich wie einfach wie mal so, Bombe! Victor, ich hab so gesagt. Hey, guck mal, lass uns da, Schau ich mal da rein. Ich in die Innenseite von dem Ding rein. Ich, ich da rein. bin auf der Innenseite. Ah! <lacht> nice, jetzt chillen wir hier drin. Ja, beste Leben. Und dann die fällt das gewinnen. Ding weg. Jetzt fällt das Ding so runter und dann ist es vorbei. Wir sterben einfach. <lacht> Wir werden Eliminator, Anton. Wir sind gut geschützt. Wir haben vier Wände um uns herum. Genau. Wir sind quasi hey, ein fällt Haus. jetzt so eine Bombe in uns rein. Ja, eine Bombe ist oh, da. Komm uns. Sogar eine... schon sterben, uh, also. Wir sterben, Anton. Das uns. Oh, überlebt. Easy, easy. Wieder rein. Ja, wieder rein. Ja, Wird nur wollte reinspringen, ist aber gestorben. <lacht> ist eliminiert. Ich wollte gerade sagen, wer in diesem Modus stirbt, echt peinlich. Aber dann habe ich realisiert, wenn ich das jetzt sage, dann sterbe ich. Es ist immer nee, so. Hast du hast gesagt, du will zu sterben, Anton. Ja. Ne, ich hab jetzt gesagt, ich wollte es sagen. Ich hab's ja nicht gesagt. Mhm. Mm Dementsprechend sterbe ich Ein nicht. Dach? Hä, hat euer Haus ein Dach oder was? Hä? Nee, das Haus hat bitte schon ähm, Dach? Ähm, gefährlich, Anton. Bist Gefährlich. Ich bleib hier. Äh, die Bombe Tja. ist runtergefallen. Ja, lol. Tja, ich bin, äh, mein Basics treu geblieben, Anton. Mhm. Ich war in der Kiste und bin tot. Boah, Ja. Was so, ah! Ähm, ich leb noch, Anton. Ich leb noch, Anton. Ich nicht. <lacht> <lacht> <lacht> Sekunde. Du bist so ein Eliminado. Ich bin Eliminado in der letzten Sekunde. Oh mein Gott. Das ist ein ob und du nicht. Ey, Ich bin sowas von Eliminado nicht, Danta. Ich bin halt Profi. Wie ja, hast du das gemacht? Also ich werde mein jetzt extra für dich gewinnen. Ah, nee, ich, ich bin extra bin auch für dich gewinnen, aber Floorflip. Victor. Ah, du bist doch drin, lol. Ja, es ist vollkommen egal. Eliminado. Es sind keine, es, es macht keinen Unterschied, ob Eliminado oder Qualifik. Du qualifizierst dich für nichts. Das ist ja voll doof. Ja. Was, Bruder. <lacht> Aber ich zeig dir, du kannst auch hier so langsam sein, wie du willst. Ich kann jetzt richtig chillen. Und die Plattformen, die bewegen sich also gar nicht. So funktioniert die nicht in Stumble, Guys. Ja. Yeah. Das Video hub ab, der laggt voll aber auch. Ich denke, du hast Anton. Ja, Speedhacks kann man nochmal machen. Ja, kann man nochmal machen, Digga, warum nicht? Ja. Das ist das Problem nicht. Hey. Hä? Hä? Warte, warte. Du, ich, ey, stand Tiga, gerade ich bin der Einzige, der auf, der, der, Plattform, der, auf der Seite von dem Ding steht. Also, ich war gerade der Einzige, der auf einer Plattform stand und zu so einem Grund ist die Trotten nach oben gegangen. Ich bin der ja, Einzige, der, der auf ist. einer Plattform steht und der andere läuft die ganze Zeit in die andere Richtung rüber. Aber, Anton, da neben dir ist der Ping von Zumble, Neben mir ist der Pinguin, der die ganze Zeit rübergerannt ist, bevor es äh, schon weit genug war. Der checkt also wahrscheinlich nicht, dass ist wir voll eine geil, Minute Zeit haben. Der Pinguin haben. hackt! Kannst du grüßen mal, Der Pinguin hackt nicht. Guck mal, der Pinguin, der... Oh, der moonwalkt. <lacht> Jetzt ist er weg. <lacht> ich hab doch gesagt, er hackt. Hackt nicht. Ich will in die Konsole gucken. Es gibt keine Loks. Aber warum steht der Testboss? Boss AFK. Am Spawn. Wo ist Test -Boss, Boss auf? ist Spectator. Ich kann nicht spectaten. Wie machst du das immer? Oben links auf Spectate. Ja, passiert bei mir nicht. Ah, jetzt! Es hat mir sehr lange gedauert. den Text auf den. Also, Test -Boss, Boss sieht bei mir du anders man aus. Das ist der alte Test Boss. -Boss. Hm. Wann Original Stumblegeist? Wenn wir mit Fake Stumblegeist fertig sind. Qualificado! Ja. Qualificado, Anton! Es kann aber nicht sein, dass jetzt wieder eine neue und Map ist. okay. Overn und Anton. Oh, den Modus hatten wir auch noch nicht. Okay, let's go, Anton. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Nein, ich bin Erster. Ich bin tot! Wie kannst du sterben? Ich bin wieder tot, Anton. Ich sterbe die ganze Zeit, Anton. Oh, ich bin so gut, Anton. Das funktioniert echt nicht so gut in dem Spiel irgendwie. Also die der, der, der jeden Dash, der wird manchmal auch zu einem ganz normalen Double Jump. Also die Abkürzung funktioniert ja auch im Spiel. Ja, ich benutze yeah. sie immer. Äh, die Treppe ist hier viel einfacher gemacht worden. Voll ehrenhaft. Yeah, Anton, ich bin Zweiter. Ey, die Wenn Treppe ja, ist gerade weggegangen. Ich bin weg ersten, gegangen. Anton. Yeah. ja immer Eliminado, Anton. Also <lacht> du, du bist äh, qualifikator. Alter, wir spielen gerade das Fake vom Fake-Fall, Guys. <lacht> ja. Oh, hier hat sich sogar der Himmel geändert bei Blockdash. Oh, meinst du, hier funktioniert der Glitch? Welcher Glitch? Aus dem Video. Also erstmal, eine Sache muss ich ausprobieren. Funktioniert ich das Ich hab's mir doch nicht? nicht angeschaut, Anton. Ich wollte es nach dem Stream machen. Das also hier funktioniert. Machen. Oh, das funktioniert. Okay, funktioniert das? Welcher Glitch? Äh, was machst du da, Anton? Ähm, Anton? Anton? Na, der, der Trick funktioniert nicht, Victor. Ich bin Eliminado. Was, was hast du da versucht? Ich hab den Trick probiert. Schau mir mal zu, Anton. Schau mir mal zu, Anton. Das ist ja voll easy, hä? Dann sei Eliminado, Anton. Okay, ich kann ich aber hab dich. zwei Blöcke hochspringen. Hier, ich kann zwei Blöcke hochspringen. Ja. Ja, ich kann aber zwei Blöcke hochspringen. Schau dir das an. Warte, nee, hier. Was ist das, Digga? <lacht> Eliminado. Ich kann einfach zwei Blöcke hochspringen. Schau, was ist das, Digga? Ich komme wegen meiner Walkspeed-Animation. Hey, wegen meiner Walk-Animation geht das. Das, ja, ist aber das nicht. kann gut sein. Ich kann aber das überhaupt. <lacht> das ist so schlecht gemeint. Ich kann einfach über zwei Blöcke hochspringen. Und das soll jetzt so eine Minute 30 weitergehen. Ich glaube schon, Anton. Wieso bist du denn eliminiert, Anton? Weil ich Glitches ausprobiert habe. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt, wir haben genug für Spiel gesehen. Wie fandest du es bisher? Ich finde das Spiel in Ordnung. Für so einen Roblox-Nachmacher. Aber da ist noch so viel Potenzial nach oben. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ehrlich gesagt ganz nett. Ich finde es schön, dass es äh, die ganzen Maps ge äh, selbst gemacht hat. Für Roblox und so weiter und so weiter. Da fehlt jetzt halt sehr vieles. Aber uns sehr an viele an polish. Also ich würde mal sagen, ab zum nächsten Spiel. Jo. Ab zum nächsten Spiel. Ja, ich bin ready, dass es hier nur Over and Anna gibt. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, von wem das ist. Von wem ist das, anscheinend? Ich glaube, das Spiel ist von denselben Leuten gemacht, die damals auch ähm, Vollgeist nachgemacht haben. Weil diese Lobby sieht genauso aus. Ach, das ist eine Lobby. Ich dachte das wäre das Spiel gewesen. Nein. Das ist die Lobby. Ich dachte, das wäre schon das Spiel. Nein, aber ge das, das so genau sah äh, der eine vollgeist Fake von damals aus. Nice. Oh, was? Lol, Das sehe ich sogar was in der Mitte. Okay, was spielen wir spielen? Hä, was spielen wir jetzt? Ach, wo dann da? Okay, wir spielen jetzt auch woher Bei mir ansonsten. steht Lasertracer. Tracer. Oh, äh, hä? Bei mir stand auch was? Warum stand auf einmal Lasertracer da? Weil das gewechselt hat, Victor. Warum, Bruder? Okay, ich spiele mit Lasertracer. Habt davon? Ansonsten? War die Lasertracer-Map schon die ganze Zeit geladen. <lacht> was? Ja, hast du sie oh, nicht am wow. Horizont gesehen? <lacht> Nein, habe ich nicht. Ja, zwei Leute sind gestorben. Drei, vier Leute sind schon gestorben. Hatten. Ja, wie beim echten Laser. Du darfst, nicht sterben. du darfst nicht als laser -Tracer sterben. Du musst überleben. Aber ich, ich find, will auf jeden Fall, nicht das überleben. Anderes, ich finde, das anders das hat besser funktioniert. Ja, aber ich habe hier nicht das Gefühl, dass wenn ich den Laser nicht berühre dass ich äh, dann sterbe. Weil das hatte ich bei dem anderen. Da haben Berührungen und Nicht-Berührungen anders gewertet irgendwie. Stumble Guys. Stumble Guys. Mumble Rapper. Ah! Aha. Dann gewinnen wir? N ja, wahrscheinlich. Also, oh, oben ja, links ist wieder ein Counter und es ist schon wieder so, dass wir ja, warten eben, müssen. Deswegen meine ich ja. Ich komm nicht. Also, wenn ja. Software doch eine Minute warten muss, dann Brr-Moment. Ah, wir müssen echt eine Minute lang. Und das wird nicht schwerer. Bei dem anderen Modus wird es ja. Also, beim echten Stumblegeist wird es immer schwerer. Und das wird ja erst dann cool, wenn die aus allen Richtungen kommen. Ja, jetzt kommt die auch aus allen Richtungen. Aber irgendwie. Nee, die sie kommen nur aus drei, drei Richtungen. Richtungen. Aber beim echten Stumblegeist kommen die dann an, auch noch aus, diagonal und aus, und aus allen Winkeln. Ja, stimmt. Die kommen auch aus allen Winkeln bei Richtung. Bei richtigen und in verschiedenen jetzt Geschwindigkeiten. Haben wir nur einen Laser. Und, und nur ein Laser. Mm. Oh, das ist heute. Oh, mein Gott, Anton. Oh, mein Gott. Siehst du, wie schwer das hier ist? Ich verstehe nicht. Wie soll ich das schaffen? Viktor. Wie soll ich das schaffen? Ich weiß es nicht, Anson. Victor, das ist unmöglich. Wir haben noch 15 Sekunden. Wie soll ich die nur überleben? Nur ah. 10 Sekunden, oh Anson. Ich Schau Sie Sieh dir an, ich, in was für einer Animation ich gerade hänge. <lacht> was ist mit dir passiert? Ich weiß es nicht. So, also, wir habe ich es geschafft? Hä? Hä? Achso. Okay. Parias äh, pa ist was? Hä? Warum ist das alles auf Spanisch? Ich habe 50 Gems. Was yeah, ich ich habe auch 50 Gems. Man kann sich für 4.400 James Punch kaufen. Also müssen wir wie viele Runden gewinnen, Anton? Zwei, 220 Runden gewinnen? Ja. Nee, wahrscheinlich weniger. Wieso, ja, was heißt du, das jetzt? wieso nennst du dich Conny? Heißt aber Anton. Ich heiße nicht Anton, aber Victor nennt mich immer Anton. Ja, aber. Was spielen wir jetzt? Anton, wir spielen. Teilvoll? Nee. Ach, bei mir bleibt es irgendwann stehen. Jetzt check ich, warum das auf einmal dann auf einmal was anderes hatte. Ist aber bei mir stehen geblieben wegen den Roblox-Lags. Wir spielen wieder Laser-Chase. Es gibt nur Laser-Chase in dem Spiel. Wir, wir spielen. Es gibt ja ich spiele wieder Laser es gibt 100% nur Laser ah Tracer das wäre so mies wenn es nur Laser Tracer gibt es gibt nur Laser wir haben gerade zweimal Laser, Laser Tracer bekommen ich habe mein Counter funktioniert okay jetzt funktioniert er ich habe echt keinen Bock jetzt zwei Minuten wieder Laser Tracer zu spielen Hans. es gibt keine Emotes, Victor ja das andere Spiel war das besser. das andere Spiel war viel besser ja und okay, hier in dem Spiel gibt es nur Laser Tracer Conny du bist tot ja ich habe mein Fenster zugemacht weil draußen fangen Leute an zu rauchen Leute mhm. raucht nicht rauchen ist für dumme Leute es gibt hier mehr das, ja natürlich gibt, gibt es nur Laser Tracer Victor als wir gejoint sind gab es die Laser Tracer Map die man von der Lobby aus sehen konnte, weil davor schon Lasertracer gespielt wurde. Das heißt, dass wir sagen, dass dann dieses Stumblegeist besser ist, als das, was wir gerade eben gespielt haben. Hört euch verarscht. Das Stumblegeist hier ist schlechter als alles andere. Wow. Ich gehe jetzt richtige Stumblegeist-Gaming an. Ja, wir gehen jetzt richtige Stumblegeist spielen. Und damit wäre es dann auch. Like, Abo, bis dann. Ciao.